Wir sind heute hier im Open Innovation Lab, um Sensorik zu verbauen. Wir haben über zehn Sensoren, die Daten erheben können, rund um das Thema Wetter, Klima, Bodenfeuchte, also ganz tolle Sachen dabei. Wir verbauen verschiedene Sachen. Es geht auch um Lärmmessung zum Beispiel, um diese Dinge auszuprobieren. Es ist gar nicht so einfach. Man kauft die Sachen nicht im Baumarkt. Das ist komplex, den Sensor zum Laufen zu bringen, den Sensor, die Daten, die er sendet, zu empfangen und dann auf die Plattform einzuspielen. Und genau das passiert hier im Open Innovation Lab. Deswegen sind wir heute hier. Lichtmasten bieten eine Grundinfrastruktur für diverse Lösungen. Das heißt, wir haben Strom äh, im Mast, wir haben nicht nur Licht, sondern wir können halt auch Strom für andere Dienste, Sensorik, äh, zur Verfügung stellen. Und deswegen äh, ist die Beleuchtung oder die Beleuchtungsmasten im Prinzip eine Infrastruktur, die über das gesamte Stadtgebiet verteilt da ist. Und dementsprechend äh, hat Licht irgendwo auch ein Stück weit was mit Sensorik zu tun. Ja, mein Name ist Dennis Bettnerz. ich bin ähm, vom Projektbüro Oil, bin einer der äh, ausführenden Analytiker, ähm, wenn es darum geht, Use Cases im Zusammenhang mit Smart City zu entwickeln, ähm, die richtige Sensorik dort für, zu beschaffen und nachher auch in Zusammenarbeit mit der Gelsenet Analysen der bestehenden Daten umzusetzen. Mein Name ist Ibert Rechul. Ähm, ich bin Projektmanagerin im Bereich Smart City bei der Gelsenet. Und ähm, so wie der Dennis gerade schon gesagt hat, wir sind die Einheit, die ähm, die Gelsen Cloud, also die zentrale ähm, Servereinheit zur Verfügung stellt, um all die Daten zu sammeln. Ähm, und dieser zentrale Aspekt ist gerade das Besondere an der ganzen Geschichte. Ähm, dadurch können wir nämlich Sicherheitsstandards schaffen, die einmal übergreifend über alle Sensoren hinweg ähm, geregelt sind, die Kommunikation sichergestellt ist zwischen den Datensätzen, das ist auch nicht immer so der Fall. Und ähm, ja, stellen das Ganze so zur Verfügung, dass die Daten gut verschnitten, korreliert und neue Erkenntnisse daraus gewonnen werden können. Und dann zentral wieder zu den ähm, Ausgabemedien, also den Dashboards, ähm, irgendwelchen Leitsystemen, Handy-Apps oder sonstigen Endanwendungen weitergespielt werden können. Genau, und wir befinden uns hier an der Gesamtschule Bergerfeld im gesamten Areal des Open Innovation Labs rund um die Arena auf Schalke. Unser Auftrag heute ist der Verbau der ersten Umweltsensorik. Wir erfassen damit meteorologischen Größen wie Temperatur, relative Feuchte, Niederschlag, aber auch gleichzeitig Lärmemissionen, um natürlich nachher sagen zu können, welchen Einfluss haben eventuell Veranstaltungen in der Arena auf Schalke auf den Lärm, gerade an der Gesamtschule Bergerfeld, aber unter anderem auch wie ist denn die Lärmbelastung während der Pausen auf dem Schulhof? Denn eines dieser Ziele ist im Zuge der Digitalisierung auch diese Daten der Gesamtschule zur Verfügung zu stellen, damit auch dieser Bildungscharakter dafür genutzt werden kann und die Schüler früh genug auch damit in Kontakt kommen. Use Cases sind so entwickelt, dass man verschiedene Datenquellen benötigt, um einen Zusammenhang dieser Daten finden zu können. Und genau dort setzt die Datenanalyse an. Wir beziehen die Daten aus verschiedensten Quellen, legen sie übereinander, um nach Mustern zu suchen, um dann herauszufinden, wie funktionieren die Daten zusammen. Wir wollen mit den umwelt daten äh, den Jahresverlauf für äh, die Klimadaten hier in der Stadt ermitteln und diese Daten mit Daten aus der Vergangenheit vergleichen, sodass wir wissen, wie weit ist der Klimawandel hier in der Stadt tatsächlich äh, Wirklichkeit geworden. Ähm, zum anderen wissen wir damit, wo wir mit äh, Maßnahmen zum, äh, äh, zur Klimaanpassung auch wirksam werden müssen. Das können zum Beispiel äh, das Setzen von neuen Bäumen in äh, Straßenzügen sein, wo eben wenig Verschattung bisher möglich ist. Das können dann auch Entsiedlungsmaßnahmen sein in den Straßen, um eben dafür zu sorgen, dass Starkregen besser von, von, der, ähm, von den versiedlungsfähigen Münden aufgenommen wird. Ich bin Anne Reiniger-Ekler vom Projekt Open Innovation Lab. Wir haben hier heute sehr viel Sensorik verbaut. Es hat ganz schön viel Zeit gebraucht und wie man sieht, haben wir sehr, sehr viele Partner im Plan und auch hier vor Ort dabei gehabt, um dieses Projekt zu realisieren. Am Beispiel des Verbaus dieser Sensorik für Klimamessung im Open Innovation Lab wird deutlich, dass das gesamte Thema Smart City nur funktioniert, wenn viele Partner, viele Stakeholder, sowohl von der eigenen Verwaltung, auch von externer Wirtschaft und Wissenschaft zusammenarbeiten. Das ist nicht trivial, unser CDO kämpft jeden Tag dafür, wir als Projektbüro Open Innovation Lab geben unseren Beitrag, das so gut es geht umzusetzen und alle Partnerbeteiligten zusammenzubringen, zu aktivieren, zu animieren und gute Ergebnisse gemeinsam zu erzielen.